Ah, ich trainiere täglich mit Kubikmeterboxen, boxen Kann ich trotz deines Volumens von dem Kubikmeterboxen. boxen Gib mir Stift und Papier, hörst du wie herausrangt Die Parts klingt, der Stil für Leute, die für Raumfahrt halt zu arm sind Früher noch underground gerappt, die ganze Gang war am Start Solidarität auf ewig war bei jedem, Gang war am Start Ich bin CEO von der AG und es war klar, dass mich scheitert Du auch, doch bei dir ist eine eigene Studenten-Arbeitsgemeinschaft Der Respekt von deinen Kubels ist wie eine Zaubershow, es scheint real Doch du wirst nur verarscht, ich habe Millionen-Business am Start Mein Rap-Stil ist das, was mich hat ausmacht, wäre man bei jedem den Track. nach circa 8 Sekunden ausmacht jede asiatische Kopie von dir wäre ein Upgrade du bist so schlecht doch saß ein großes bisschen Red manche verkaufen ihre Ehre bei deinem Umsatz verschenkst du sie bei mir jedes Jahr für einen Haufen Kohle ich bin der der gemütlich am Strand liegt, hier und da liest, du der der sich einen gebrauchten 90er hier und da liest denn dein Kontobetrag hat eine Stelle sowie ein Arbeitnehmer du willst nicht betteln da ja, machst du einen krassen ein du bewegst dich nur im Kreis, doch deine Runde macht das nicht besser, dein Leben macht Endlosschleifen. wie chinesische Haarschmuckhersteller. Und warum du so komisch drauf bist, deine Zellen bauten ein Viertel deines Gehirns und hatten keinen Bock mehr auf dich. Du kannst dich drauf einstellen, bei keinem Label wird man dich einstellen Also solltest du dein Rap einstellen und für fünf Euro bei Ebay Man bestaunt mich und kauft sich drauf hin Depressionshämmer denn jeder Rap-Szene-Anhänger trägt am besser. Meine heftigen Plächer, Kannst froh sein Feld der Nicht mehr als 90 Grad auf krasse Bretter parat Hab die heftigsten Bars, mit dir 60 Karat Bin grad Endlevel stark, brauch kein Rap-Manager Digga Headset und Starts, bitte nächtelang Parts Pep Coca-Gras, brauch dich nie Ich bin auch ohne Rausch ein Genie, zeige dir Taugen nichts wie man tausendem sie selber mal die Ehre nimmt, denn noch nie brauchte man die.